Ich bin traurig. Mein Mann ist nicht mehr da. Er war nicht krank, sondern putzmunter und vergnügt und trotzdem ist er weg. Einfach gestorben. Viele Monate lang war ich sehr wütend. Einer muss doch schuld sein. Aber bei meinem Mann finde ich keine Schuld, auch bei den Ärzten nicht. Die haben sich alle Mühe gegeben. Und ich hätte auch nichts ändern können. Aber Gott? Ist Gott vielleicht schuld? Das kann ich nicht glauben. Ich glaube... Das gibt es eben manchmal, dass jemand stirbt. Einfach so. Aber ich denke mir, dann kann Gott mich doch wenigstens trösten. Und ich merke nichts davon. Ich fühle mich ganz alleine. Ja, ich weiß, Trauer braucht Zeit. Aber es kommt mir ein bisschen so vor, wie mit der Zeit vor Weihnachten. Als Kind, da hatte ich keine Ahnung, wie lange 24 Tage sind. 24 mal schlafen, hat meine Mutter gesagt. Ja, aber das war so viel. Und deswegen war ich froh, wenn ich einen Adventskalender bekommen habe. Und ich habe irgendwann verstanden, dass Weihnachten nicht schneller kommt, wenn man alle 24 Türchen auf einmal öffnet. So funktionierte das anscheinend nicht. Ich brauchte Geduld und das war schwer zu lernen. Jetzt bin ich schon lange erwachsen. Aber Geduld fällt mir immer noch schwer. Erst recht die Geduld mit meiner Trauer. Aber dann im Winter, da ist was Tolles passiert. Ich bekomme einen Anruf aus der Schweiz. Hallo Janett, hier ist Peter. Ich habe gerade an dich gedacht und eine Kerze für dich angezündet. Ich bin dein erstes Adventstürchen. Oh. Am nächsten Morgen rufen Freunde an und singen mir ein Adventslied. Sie sagen, wir sind dein zweites Adventstürchen. Und so geht es weiter, Tag für Tag. Ich bin berührt davon, dass jemand so was Schönes für mich organisiert hat. Und ich fange an, mich auf den nächsten Tag zu freuen, bin gespannt, wer sich bei mir meldet. So ist das also, denke ich, wenn Gott mich doch nicht vergessen hat. So fühlt sich Trost an. Ich muss nicht alleine durch die schwere Zeit. Ich kenne viele Leute, die traurig sind. Felix und Beate haben sich gestritten und reden nicht mehr miteinander. Und Carlotta möchte jetzt gern mit ihrer Freundin spielen, aber sie dürfen sich wegen dieser blöden Krankheit nicht treffen. Und mein Freund Willi hat sein Café gerade nicht geöffnet. Er ist traurig, weil er nicht weiß, wie er dann sein Geld verdienen soll. Ich glaube, Gott ist das nicht egal. Gott schickt Lichtblicke, Trostmomente. Aber manchmal bin ich immer noch traurig. Und gleichzeitig bin ich auch getröstet. Und ich habe auch Ideen, was ich tun kann. Meine Nachbarin trauert, weil ihre Katze gestorben ist. Ich habe ihr eine Trauerkarte geschrieben. Ich habe geschrieben, Michi... Ich weiß, du hast deine Katze so geliebt. Ich finde keine Worte, die irgendwas besser machen. Aber ich denke an dich. Und meinen Freunden schicke ich mein, mal einen Blumenstrauß. Ich rufe an und sage, hey, ich habe an euch gedacht. Gott hat Trostmomente in mein Leben geschickt. Das denke ich. In der Bibel sagt einer, Gott, der Herr, hat mich gesandt zu trösten alle Trauernden. Von Gott getröstet werden, das klingt gut, finde ich. Für mich kann ich sogar sagen, es stimmt. Jemand hat Trostmomente in mein Leben geschickt und vielleicht steckt Gott dahinter. Ganz bestimmt. Das glaube ich.